Zu unserer Mahnwache hier gegen die Urantransporte. Ich bin Peter Bastian von Sofa. Wir waren ja gestern auch schon hier, haben die Fahrradmahnwache gemacht zu den Wahlen, weil wir gesagt haben, wir machen nicht nur ein Kreuz an der richtigen Stelle, sondern Atomausstieg ist Handarbeit. Und wir haben hier auch Leute von Ende Gelände, was ich sehr begrüße, weil wir gut zusammenarbeiten. Und es ist wirklich schon der 19. Urantransport, der jetzt gleich kommen wird. Wir haben die letzten zwei, drei Tage ähm, ungefähr 500 ähm, Flugblätter, Informationen für die Anwohner hier verteilt. Nochmal detailliert beschrieben, was Urenko als einziger Urananreicher in Deutschland anreichert, wohin sie ihren Müll schicken, nämlich nach Russland und wie gefährlich dieser Müll ist, weil dieses Uranhexafluorid äh, ein chemisch sehr labiler Stoff ist. Und wenn es zu einem Unfall kommt, Flusssäure entstehen kann im Kontakt mit Luftfeuchtigkeit. Und gerade hier im Viertel haben wir, bevor der Zug reinfährt, einen Haltepunkt. Das heißt, der hält hier immer. Und wenn da was passiert, steht das Ding erstmal. Und die Feuerwehren wissen auch nicht genau, wie sie das löschen. Zweit ja, wir sind hier auf der Mahnwäure gegen Urantransporte, weil in wenigen Minuten hier ein Atomtransport durchfahren wird. Und äh, wir haben vor ein paar Tagen das ja gesehen. Äh, da gab es einen äh, Warntag äh, für Katastrophenfall und das hat überhaupt gar nicht funktioniert und das war eine Trockenübung. Das bedeutet, äh, wenn es einen Unfall mit diesen Transporten gibt, äh, sind wir gar nicht vorbereitet. Katastrophen sind einfach nicht vorhersehbar, insbesondere atomare Katastrophen. Man hat das Problem, dass Radioaktivität nicht zu sehen ist, was ich nie sehe, macht mich nicht heiß, denken sich vielleicht manche, aber doch. Wenn die Radioaktivität als einmal freigesetzt wird, das ist einfach gefährlich und dann sterben die Menschen daran. Und die Transporte, die hier über die Brücke fahren, da oben, dahinter uns, die sind einfach verdammt gefährlich. Auf dieser Brücke fährt dann der Uranstransport, wie man sieht, die ist, ist ziemlich gammelig, ziemlich marode. Um mehr die Bevölkerung zu informieren, braucht es einfach direkte Aktion. Die äh, ermöglicht, Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken und auch dem Gegner Probleme bereiten. Weil es geht so nicht, dass sie diese Transporte einfach so im Kleinen äh, heimlich ablaufen. Das muss öffentlich bekannt sein, weil erst wenn ich davon erfahre, kann ich so wissen, ob ich dagegen oder dafür bin und mich dagegen wehren. Und äh, Urenko will das geheim machen, weil sie eigentlich äh, Atommüll nach Russland exportieren. Äh, die deklarieren das als Wertstoff, weil es sie wieder verwertbar sei, aber es wird nicht wieder verwertet. Und. Äh, es ist ein bisschen Etikettenschwindel, damit man einen Export von Uranmüll, der eigentlich illegal ist, äh, pseudo legal macht. Und äh, deswegen protestieren wir dagegen, aber auch unsere Freundinnen in Russland. Wir sind miteinander und je mehr Aktionen, je mehr Mannwaren, je mehr Fahrraddemos, äh, umso besser um äh, politischen Druck von der Straße. Weil äh, ohne Druck von unten wird sich nichts äh, verändern. Der ja, nimmt jetzt Fahrt auf. Ja. Dieses Mal, ja, weil es nicht immer der Fall. Naja, nicht bei jedem, doch. Ja, beim Anfang.